Soll ich die M müssen mal runterhauen mit Schneebellen? Flieg! Ja! <lacht> Hä? What the fuck? Was macht ihr da? Ja, das, ja, das, Alter! Was macht ihr what the fuck? Was zum Teufel macht ihr das? <lacht> Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Geotrix und Brazen. Äh, ich hoffe ihr habt Spaß. Ja, wir spielen heute ein bisschen Skywars auf, Busy TV. und ja, suchen. Geh mal in 1 Runde. Ja, in welche? Sind es Teamrunden hier? Steht es da? Da steht nicht nein. mal Team oder nicht? Ah doch, ich bin zu doof zu Lesen. <lacht> Geh mal weg aus meiner Sicht, Mann. Geh mal weg. Wegliger. Okay, komm mal in Team... Team 7, hier. Team 7, das, Team 7. Team 7. Ja, bin ich. Ja, gut. Und jetzt streng dich bitte an. Junge, diese bist... Alter, komm, ich krieg gleich wieder AIDS, ne? Was? Wir wollen gerne diese Scheißkiste machen. Ah, ich bugge im Zaun. Ja, das ist. Ein, sowas nennt man in Fachkreisen Antimate. Ja, sollen wir den auch mal runterbauen? Was soll er Den mal runterbauen. Runterboxen? Ja, runterbauen. Ja, könnte man machen, aber erstmal will ich jetzt in die Mitte Aber ich... ich habe ja, Ich hab gar kein Kit ist das Ding, ne? Du Standard-Kit, das hat jeder Wo Und? bist du? Da Erfahrt du einfach ins Skype <lacht> Ja, ich hab richtig Angst Oh mein Gott Junge Ich weiß Ich bin lebensmüde Kuchen Kuchen, ich habe auch eine Diachest, hier eine hier... ich habe keine Ahnung, Kuchen, aber ich weiß, dass man hier MLGs machen kann. Aber leider haben wir kein Feuerzeug. Wie soll man wie soll man bitte ein MLG machen ohne Feuerzeug? Kuchen? Kannst du mir das erzählen? Da ist einer. Guck mal, das ist ein Gegner. Den, auf. Uns jetzt. den werden wir uns gediegen. Hier oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ein ein Teammate, also hier, hier, hier, hier, hier. Oh, Double Kill. Easy. Ja, ich hab nix. Oh, sehr gutes Schwert. Oh, da ist ein Gegner. Buch komm. Ja. Wo bist du? bin hinter dir. Hier, nimm. Guck mal, hier in den Sachen. Oder in den Sachen. In den Kissen sind da überall Sachen noch drin. Bedien nicht Mann, ich hasse es. Ich auch. Was machst du denn? Weiß es nicht. Ich mit der nervt mich halt, der Typ, der, der steckt sich einfach nur. Soll ich die müssen wir mal runterhauen mit Schneebällen? Flieg! Ja! <lacht> Hä? What the fuck, was macht der da? ja, das, ja, das, Alter! Was macht der? der fuck. Was zum Teufel macht der da? Ah, alles klar, Digga. Alles legit. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, was mache ich hier? Junge, ähm, ich bin hier im Haus, Kuhn. Ich brauche Hilfe. Easy. Ach du Schande, was macht er denn? Er sprengt das ganze Haus. Hey, hast du die gekillt? Easy. was du willst drauf wahrscheinlich. Warum? Der hat gerade das ganze Haus in die Luft gejagt. Hey, er hat die Geige Luft gejagt. Ja. So doch da. Wo ist jetzt der Letzte? Als ob wir genau. jetzt echt gewinnen. Ja, easy, Mann. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, ich nicht. Ah, da ist ich er, da ist er. Sein. Das leckt gar nicht, Kuchen. Du bist einfach so ein... Ich lege. So. Hör mir doch Ciao, Kuchen. ciao, ciao, ciao. Runter mit dir. Yes, man, Kuchen. Wir haben schon gewonnen. Juhu. GG. Hm. Ich würde gerne MLG-Kit einfach kaufen. Hast du eigentlich echt beide im Haus einfach umgeklatscht? Ja. Als ob du sowas kannst. Spaß. Ja, ich, ich, ich hab halt auch dazu gelernt. Ah, das stimmt. Ich hab dich ja trainiert. Weil. Ach, scheiße. Okay, hey, ich hab eigentlich nur drauf geschlagen, also.. cool ich hab dich trainiert. Gib es zu. Okay. Bei die Macht der Freundschaft. Oh, das ist so Take süß. <lacht> das ist so süß, Mann. Trink. Warum? Danke. Ich finde das so süß. Kannst du mich kurz beschützen? Auf mir Angst zu machen. <lacht> so. Ja. Oh, hier kommt einer, pass auf. Oh. Da, runter mit dir. Runter. Oh. oh mein oh, Gott. Hier was ist noch zum einer, hier ist noch einer. Das ist derselbe, der hat sich hingeport. Kombo, kombo, kombo, kombo. <lacht> ich hab oh. ihn. Was war das für eine Kombo? Hast du die gesehen? Ja. Das war okay, Aura. -like. Okay. Kommt da, da, kommt da einer? einer rüber. Da kommt noch einer rüber. Okay, dann zieh dir da was an. Beide auf beiden Bäumen. Jetzt kommt jetzt kommt noch einer. Oh mein Gott. Na, jetzt haut der mir eine k aura rein. Oh fuck! No, Kuchen, Kuchen, ja. Kuchen. Ja, Mann! Du hast beide! Easy! Nice, Kuchen, wir sind ein Dream Team, Mann. Ich hab hier sonst immer verkackt. Alleine. Sag doch, ich hab dazugelernt. Kuchen, ich brauch dich, ich ich Vertrauen. Ich brauch dich. Wir haben jetzt gute Sachen. Ja, dann. Soll ich bauen? Ja. Oh mein Gott, es leckt so ein bisschen bei Bauen, kann es sein? Der Server leckt allgemein, ne? Soll ich fast bridgen lieber nicht, wa? Nein, nee, das auch. Soll ich den runterlocken? Schnell. Oh, schade. <lacht> <lacht> Was hat er sich wohl gedacht, der Typ? Wollen wir Cockweb MLG machen? Cockweb MLG? Ja. <lacht> okay. Oh mein Gott, das war nix. Ja, springen mal zu du so halt oh, auf was da kommt einer da kommt ein Nel Alter Fattee Die sind da. Oh mein Gott, ich hab hier Angst so ein bisschen zu spielen, ne? Das ist nicht weil einfach Weil was ich laufe wetten in so ein Loch rein. Mal damit ich noch schon abpacken können. Komm her, Dude. Komm komm. Oh mein durch. Gott, was wie wie schnell baut der? Nein, ich bin tot. Ich hab, ihn, ich hab ihn, Kuchen. Auf. Ich hab ihn. Nur noch du gegen irgendwen anders. Athena? Oh, bitte, ich will gewinnen, kuchen es ist wohl ein... in dir. Das Das ist hier. heute mir kein Hit gelandet. <lacht> Ciao. Ja schon wieder. Zweite Runde, <lacht> zweiter Sieg. JJ. Lass Aber so das da... mal so 100 auf Sky, in Aber das schaffe ich nicht mit dir, da muss ich mir mal einen anderen Match. Ich will trainieren. Cool. Ich hatte schon mal eine, weiß ich was, 25er KD und dann wurde ich äh, abgeschnetzt. Wie machen das? Von dem Hacker. Von Hacker Huilein. Ey, hast du noch da? Aber die nicht. Oh. Hier ja, habe ich alles hingedroppt. Was oh, habe ich alles schon? Ich habe auch keine Chest und so. <lacht> Nein. <lacht> Wo sollen wir hin? In die Mitte, war? Ja. Die kommen safe gleich und hauen uns hier runter. Tschüss Soll ich fast bridge lieber? Nein. Oh Scheiße, der ist dir. Ich bin auch fast für dir. Habe ich irgendwas zum Werfen? Hast du was zum Werfen? Oh mein Gott! Kuchen! Ich bin tot! Ich bin so gut wie tot! Kuchen gib ihm! Kuchen gib ihm! Nein. Was? Hä? Wie viel Herzen? Was? Wie Der kann doch nicht so viel Herzen werfen. Geht gar nicht. Ich glaube ich baue die Scheiße einfach ab. Nee. Kisten doch bist du ein anti -Mode? Ja, ja, bin ich. Aber dann kann ich. Okay, ich hab. Ich mal Richtung. Ja, ja, jetzt brauch brauchst du ja nicht. Ja. Okay, wo geht's lang? Wo geht's lang? Hey, ich jetzt, ich jetzt hey, wo geht's denn hier echt lang? Ja, hier. Ist die Mitte, war Keine Ahnung. Ich bin nicht. Ich bin... Sag ich mal, reasy ich war's am sterben Hä, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hey, springen beide runter, warum? Was ist mit denen los? los? <lacht> ja, dann mal hoch nicht mal hoch Oder? Nee Vielleicht kann ich ihn auch abfragen Kommt er? Ah. Junge, was taut der denn raus? Jo. Easy. Du warst nackt! Was? Ich hab' doch gesagt, ich habe keine Rüstung. Du gehst auch noch als erster raus. Du bist einfach ja. vorne. Jo, alles klar. Ich hab ihn jo, bin weil halt du ein Abstauber bist. Ich bin halt eine Schnitzellegende. Oh nein. Ich weiß nicht mal, wo die Mitte ist, aber die soll. Oh. Guck also, mal, er macht einen TNT-Boost. Ja, er wird uns jetzt zerstören. Glaub ich nicht. Glaube ich nicht. Er oh. will uns zerstören. Will er zu uns? Oh ja, er will echt zu uns. Hat er es geschafft? Ja. Oh ja, hat er. Oh, denkt er echt, er kann uns jetzt killen, was? Oh mein Gott, er tötet mich, er tötet mich. Kuchen. Nein. Ach, ich bin tot! Oh! oh. Nein, ich falle, ich warte. Oh, ich hab's geschafft, Kuchen! <lacht> MEG! <lacht> Ich bin fast gestorben, ey. Kuchen, Kuchen, was machst du für Sachen? Ich hab dich gerettet. Was machst du für Sachen, ey? Bringst mich hier fast noch um. Soll ich einen John Cena machen? Hast du eine Enderpearl? Ja. Mach John Cena. Ja, aber jetzt zu hoch. Oh, der stackt okay. sich auch noch höher, ey. Oh. Das ist dann nicht sein Ernst, oder? Das ist die Minecraft Community. Das ist. Das ist Minecraft. Jetzt John Cena ich den Nein, ich hab's nicht geschafft Haha, jetzt habe ich ihn So, GG Ich würd sagen, das war's jetzt, oder? Hätte ich den John Cena gemacht, weil jetzt gefeiert Ich weiß Oh mein, ich fliege Okay Das war's denn jetzt, noch ein Video das war's vom Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann... Nö. Ciao. Ciao.